Mood Talks, ein Podcast der Moodmacherei. Was ist du Neugierde auf eine andere Lebenswelt, für eine Sprache, die keine Vergangenheitszeit hat. Dieser Schritt aus der eigenen Komfortzone hinaus. Das war irgendwie schwierig. Dieses Zurückkommen, dieses ständige beobachtet werden von außen hinhören und, und versuchen uns gegenüber zu verstehen, erklärt dann irgendwie auch so vieles. So fremd und anders war es dann auch gar nicht. Es geht überhaupt nichts weiter, es ist irgendwie langweilig, ich will mir da nicht wohl die Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten zusammenbringen. Man kennt die Stadt nicht, ist orientierungslos, sie erzählen dir was, wir erklären dir was, wir nehmen uns Zeit. Führen, was du machst, mach weiter. Also dabei auch dann genervt manchmal. Was ist nach dem Tod gibt es da irgendwas oder nicht? Mir kommen jetzt echt gerade die Tränen. Ja. Communities oder Menschen einfach nie treffen würden, weil sich das einfach im Alltag nicht ausgibt Mood Talks. Powered by die Moodmacher.